Gesellschaftswissenschaften, das heißt bei uns in Kassel Geschichte, Politikwissenschaft, Soziologie und die Sportler sind bei uns mit drin. Und ähm, ja, wir standen 2012 im Rahmen des QPL-Projekts so ein bisschen vor der Frage äh, oder vor dem Problem, dass wir eine relativ hohe Studienabbrecherquote, vor allen Dingen in der Soziologie haben. Grund, weil die Studierenden davon überrascht sind, dass sie bei uns Statistik machen müssen. Statistik, ja, das ist witzig. Und Statistik bedeutet bei uns zwar nicht Hardcore-Mathe, aber trotzdem es bedeutet auch Mathe. Interessanterweise Soziologie setzen bei uns in Kassel die Studieninteressierten gleich mit sozialer Arbeit. Weil das bei uns ein ganz starker Schwerpunkt noch an der Universität ist. Und dann kommen die bei uns in die Soziologie und sind total enttäuscht, wenn die feststellen, wir reden über Gesellschaft, wir reden über Mikro-Makrosysteme, aber eben nicht über wie therapiere ich jetzt XY. Ja? Also haben wir gesagt, ähm, wir brauchen ein wie auch immer geartetes Informationssystem und haben uns dann gesagt, wir mal, das geht ja, ist ja schön ähm, wir möchten mit unseren OSAS die Studienerwartungen konkretisieren. Ja? Gleichzeitig aber auch nicht abschrecken. Deswegen ist der Begriff Self-Assessment, wie Herr Weiß mich angekündigt hat, eigentlich so ein bisschen irregeleitet, aber das werden wir jetzt gleich noch sehen, wenn wir uns die OSAS angucken. Die spezifischen Vorurteile, ich hatte es schon mal angedeutet, wollen wir gerne abbauen. Also Soziologie als Unterfond der sozialen Arbeit, Mathematikanteil in der Statistikausbildung deutlich machen. Und ganz wichtig, wir wollen damit natürlich auch neue Studierende anwerben. Insbesondere für unseren Bachelorstudiengang Geschichte, wo wir doch, man muss es einfach sagen, sinkende Studierendenzahlen hatten. Mittlerweile geht es wieder ein bisschen hoch. Aber da war klar, da muss irgendwas passieren. Und es muss weitergehen als das, was bisher die Homepage einfach bietet. Also haben wir uns gedacht, gut, wir schreiben ein Konzept und haben das jetzt hier so ein bisschen äh, verortet. Was steht in, bei unseren OSAs im Zentrum? Es, sind, es ist immer der Studiengang, also BA Soziologie, BA Geschichte, BA äh, Politikwissenschaft und es äh, nicht so sehr der Teilnehmer mit seinen ähm, Interessen und Vorstellungen und Vorlieben, also das ist mehr von den einzelnen Erwartungen des einzelnen Studierenden oder Studieninteressierten ausgeht, sondern wir sagen, wir stellen den Studiengang vor und wir gehen mehr journalistisch vor statt diagnostisch. Was heißt das? Das heißt, dass wir ähm, kein hartes Self-Assessment in dem Sinne machen. Also wir geben da keine Aufgaben rein und sagen, du musst da so ein bisschen Punkte erreichen, dann bist du geeignet, bei uns in Kassel Soziologie oder Politikwissenschaft zu studieren. Sondern wir machen mehr so ein bisschen Infotainment. Ähm, wir haben ganz viel. Äh, Bilder drin, wir haben auch natürlich Text drin, aber eben auch Videoelemente und Drag-and-Drop-Aufgaben. Ja. Das war so das Pflichtenheft, das dann daraus entstanden ist, als wir gesagt haben, okay, das brauchen wir. Welche Software bietet uns das? Ja. Und das leitet so ein bisschen über, warum wir dann zur Lernbar gekommen sind. Genau, das einfach jetzt erstmal von der Zeitachse bis September 2014 haben wir also die Struktur und den Content für den OSA-Pilot in der Soziologie entwickelt und haben dann das war der erste Output ja weil die Universitätsleitung gesagt hat wunderbar ihr seid Pilotfachbereich bei uns ihr entwickelt jetzt die OSAs für die komplette Universität Klammer auf mit einem Budget das extremst niedrig war Klammer zu und, und dann haben wir und zwar mit keinem externen System ihr nehmt das was wir im Haus haben und was wir im Haus haben war Typo 3 und so sah das aus ja so sahen auch die, man, man sieht das jetzt nicht, sogar, also man sieht sogar dieses schreckliche Rot ist jetzt so ein bisschen abge, abgedämpft, unser Hausrot, damit sind wir als Prototyp in die Fachgruppe gegangen und haben gesagt, so das ist jetzt rosa. Und die haben uns natürlich zerrissen und gesagt, nee Leute, das geht nicht. Also da fehlen die Farben, da fehlt die interaktive Steuerung, also man konnte dann noch nicht mehr auf diese Dinger draufklicken, weil das ein Bild war, also es war eine Katastrophe vom Aufbau. Ja? Aber die Universitätsleitung hat gesagt, nein, ihr macht das in Typ 3, die arme Dame von der Pressestelle hat das ganz tapfer alles mit uns umgesetzt und dann ist es in der Fachgruppe geschrottet worden. Ja? Gut, dann standen wir wieder da und haben gesagt, okay, wir brauchen was Neues. Ja? Und ähm, genau, das war. damit haben wir Self-Assessments gemacht. Also diejenigen, ich weiß nicht, wer von Ihnen Unipark kennt, das ist eine Umfragesoftware eigentlich, ähm, so sah das aus. Also ich weiß nicht, ob Sie danach Bock hätten, überhaupt sich in Zug zu setzen und geschweige denn auf die Homepage der Unipark zu also, es war einfach nur schrecklich. Ja? Aber es war das, was wir erstmal laut Auftrag entwickelt hatten. So. Ähm, ja, genau, jetzt kommt Warum dann die Lernbar? Wir haben dann ein Pflichtenheft geschrieben und haben festgestellt: okay, erstens, wir brauchen eine Software, die sowohl Text- und Bildmaterial und Text- und Videomaterial stabil abbilden kann und zwar da ein Bild, da ein Text und da ein Video. Ja, es muss modular aufgebaut sein und ich kann nicht nur Video oder nur Text haben. Das war nämlich das, was TYPO3 uns vorgegeben hat. Und es müssten gleichzeitig, das System muss eine sehr, hohe, ähm, eine sehr hohe Datenmenge verkraften. Weil wir haben in der Soziologie, so verrückt das klingt, eben ist dieses, äh, eine Stunde genannt, eigentlich 30 Minuten, die haben 50 Minuten bewegt, produziert, gequatscht bis zum nicht mehr. Ähm, und Zusätzlich jetzt auch noch Informationen zu den Studiengängen. Also, das Ding ist uns explodiert. Ja? Und wir haben sie auch nicht runtergekriegt. Also ich kann das total nachvollziehen, wie ätzend das ist, mit denen dann zu verhandeln. Und dann sagen die Ihnen, nö, Soziologie, wir reden halt über die Gesellschaft. Also, sollen das Studierinteressierte auch mitkriegen. Also, quatscht Herr Bude zehn Minuten über einen Gesellschaftsbegriff. Gut. Also, wir, Fakt, wir brauchen ein technisches System, das das abbildet. Ähm, gleichzeitig wollten wir aus dem didaktischen Gesichtspunkt, dass der Nutzer sich die Information selbstständig erarbeiten kann. Das heißt, ähm, er soll selbst entscheiden, in welchen Bereich in unserem, in unserem OSA er springt, ob er sich erst die Studienstruktur anguckt oder erst ein Video über die Lehrenden. Gleichzeitig aber wollten wir eine Führung vorgeben für die Nutzer, die halt ganz einfach so reinkommen, dass sie eben halt auch ein Stück weit angeleitet werden. Gleichzeitig wollten wir äh, eine gewisse Barrierefreiheit, die Universität hat nämlich dann im Prozess auf einmal gesagt, dass ja, oh, ja, krass, wir machen das einfach in Open Moodle. Und dann haben wir gesagt, oh Gott, Open Moodle, da brauchen wir ja eine Anmeldung. Ja, also da muss der Nutzer sich ja registrieren, der braucht ein Passwort, bla, bla, wer macht das überhaupt? Also haben wir gesagt, nein, wir brauchen ein System, das wir einfach über einen DB4-Server hochhosten und dann kann derjenige sich das anklicken, kann rein, rausgehen, ohne Anmeldung, einfach so. Es musste auf mobilen Endgeräten laufen, das war Anforderung, und bitte ein aufgeräumtes Interface, also nicht so viel Kram wie da auf diesem einen Screen, und bitte farblich akzentuiert. Für die Projektumsetzung war wichtig, wir wollten ein Motorensystem, weil wir weder die Kosten noch die Nerven hatten, einen Programmierer uns zu holen, der uns das quasi dann immer die Codes umschreibt. Die Oberflächenanpassung an unser CD musste geleistet werden, und es musste in unserem Budget einfach liegen. Also, wir hatten auch andere Anbieter, kommerzielle Anbieter äh, im Haus, die haben aber gesagt, ja für so einen ganzen Fachbereich kostet das 25 bis 50.000 Euro. Dann haben wir gesagt, ja ist schön, aber äh, nein, wir sind Pilot von der Universität und das geht nicht. Deshalb sind wir dann, äh, genau, ähm, zur, waren wir sehr dankbar und sehr glücklich, als wir dann, ich sage immer wir, das mache alles ich als One Woman Show. Äh, äh, als ich äh, im Namen des Dekans selbstverständlich an Studium Digitale an den Herrn Weiß äh, eine E-Mail geschrieben habe und gefragt habe, hey, wie sieht das aus? Würdet ihr uns die Lernbar geben? Hat er gesagt, es ist kein Ding, kannst du hier runterladen, alles gut. Hat gesagt, ja, ich brauche aber noch ein Add-on. Als er dann gesagt hat, wir machen das auch noch für ein Budget, das wir stemmen konnten, habe ich gesagt, auch oh, zum Schluss, das ist wirklich, hervorragend. Ja, also, es war wirklich toll. Ähm, genau. Im Herbst, wir waren da, das war jetzt der äh, alte äh, Prototyp, in Typo 3, den wir entwickelt hatten. Im Winter 2014 haben wir dann Studium Digitale angefragt. Gleichzeitig kam dann auf einmal die Pressestelle und hat gesagt, wartet mal, äh, wir stellen das Corporate Design der kompletten Universität um, aber erst in 2016. Ihr speist es aber bitte jetzt mit ein. So, dann sind wir wirklich zur Grafikerin gerannt und das Präsidium auch haben gesagt, ihr müsst das jetzt alles ganz, ganz, ganz schnell absegnen. wir brauchen das, Frankfurt braucht das, macht hin. Also haben wir ganz schnell die Farben abgesegnet, die Hauptlinien, die Unterfarben, dass wir das dann schön in das Pflichtenheft nach Frankfurt schicken konnten. Und haben dann also im Mai, deswegen hat das so lange gedauert, das lag im Corporate Design, in meinen Abstimmungen im Haus, haben wir dann schließlich im Mai 2015 das Angebot, das bearbeitete Angebot bestätigt und haben gesagt, ja, ab jetzt nutzen wir die Lernbar. Im Mai bis zum Sommer 2015 hat dann Studium Digitale für uns das entwickelt. Das ging rasend schnell. Also aus unserer Sicht ging das total schnell. Es ja, waren zwei Telefonate, ein paar E-Mails. Zack, auf einmal, meldeten die, euer äh, Add-on ist da. Ja, Beispiel Kurs programmiert, bitte guckt den euch an. Und ähm, wir waren begeistert. Also wir, es wirklich, wir finden es auch wirklich immer noch total toll. Ähm, genau, wie sieht das dann aus? Beziehungsweise der Weiß hat mich gebeten, dass ich da so ein bisschen ausführe, welche Schritte sind dann gelaufen. Also klar war, unsere Hausfarbe musste eingearbeitet werden, das Universität Frankfurt verwendet ja das Blau, Bei uns war klar, das Rot muss rein. Ähm, die Icon-Hintergründe müssten angepasst werden, die Icons selbst mussten ausgetauscht werden. Wir wollten ja nicht mit den Icons der Universität Frankfurt auftreten, also haben wir Flat Icon, unsere eigene Icons gesucht. Und die Typografie, also die Schrift, musste angepasst werden, dass das eben auch in unseren Webauftritt hineinpasst. ist alles gemacht worden und das Faszinierende ist, ist es ist sogar unter dem Budget gelaufen, was sie uns veranschlagt hatten. Also da waren wir wirklich platt und haben gesagt, ja, wir lieben euch, also das war wirklich, das haben wir mit meinem Dienstleister so noch nie erlebt, und also es war wirklich toll, ja. So, äh, wie sieht das jetzt aus, ich habe ein paar Screens mitgebracht, das ist ja, das kennen Sie, das ist das Alter an der Universität äh, Frankfurt, bei uns sieht das jetzt so aus, ja, also da sehen Sie ein bisschen besser, das Hausrot, Also schade, das ist eigentlich so richtig, das schlägt einen so richtig auf dem Bildschirm, aber man kann es schon erkennen, das ist so ein wunderschönes rot-pink-artiges Ding, ähm, Genau, das ist auch bekannt und einmal, wie es dann für uns geändert wurde. Ja, also es ist äh, insgesamt, Sie sehen es hier, es ist einfach also ein bisschen knalliger die Farben. Wir haben eine neue Leitung der Pressestelle, das war so ihr erstes Ding, dass sie gesagt hat, wir werden bunt. Ja, so sind wir jetzt. Ähm, genau, und da sind also die, ähm, die Farben und die Icons von Frankfurt angepasst worden. Im Spätsommer dann ist das Addon endgültig an uns ausgeliefert worden. Wir haben dann ganz, ganz schnell im Herbst ähm, oder vom von Spätsommer bis zum Herbst die OSAS aufgebaut und haben dann die Prototypen in der Soziologie und in der Politikwissenschaft präsentiert. Wir haben das ein bisschen strategisch gemacht. Wir haben erst die alten Folien gezeigt mit, äh, in Typo 3 und haben dann die Lernbar präsentiert. Und dann war wirklich so ein Oh, toll! Ja. Also wir haben das Projekt äh, Einstimmig durchbekommen nach einer gewissen Zeit, wo die Lernenden sich das angeguckt haben. Die hat natürlich dann auch eine Million Kritiksachen an den Seiten selbst, also an der inhaltlichen Ausgestaltung, aber die Oberfläche war klar geil, ja, cool, super, ist, ja, war für uns der absolute äh, Home Run. Im Winter 2015 haben wir dann released auf der Dachseite. Das war Vorgabe vom Präsidium. Also wir mussten als Pilotfachbereich zum Jahreswechsel 15, 16 mindestens einen OSA online stellen. Was witzig ist, wenn man bedenkt, dass sie einem eigentlich gar nicht richtig die technischen Mittel erstmal zur Verfügung gestellt haben, deswegen nochmal studiert die digitale, danke, danke. Und ähm, ja, die Budgetierung halt so ein Ding war. Und deswegen waren wir super glücklich, dass das hier so super, also einfach klasse geklappt hat und wir dann unsere OSAs äh, online stellen konnten. Ja, seit Februar 2016 wird dann jetzt schließlich auch die Lernbar bei uns im E-learning-Bereich eingesetzt, auch zur Produktion von WBTs. Der E-Learning-Begriff an der Universität Kassel ist so ein bisschen zurzeit heftig umstritten. Es gibt einige, die sagen, E-Learning ist für uns Moodle und das war's. Nichts links und nichts rechts. Wir sagen, nein, E-Learning sind eben auch WBTs, das sind auch Erklärvideos, das sind auch Blogs, das ist alles Mögliche. Das Problem ist nur, dass diejenigen, die sagen, E-Learning ist gleich Moodle, die sitzen auf dem Geld und haben den Draht ins Präsidium... Und wir schieben jetzt gerade aus dem Fachbereich und sagen, wir wollen da eigentlich mehr Mittel haben, dass wir eben auch einfach in die Breite gehen können mit der WBT-Entwicklung, eben auch mit der Lernform. Ja, ähm, es ist so schön angeklungen, was sind so die Herausforderungen? Also ich habe jetzt gesagt, wir sind ganz glücklich. Äh, es gibt so ein paar Punkte, die ähm, dann uns nach jetzt knapp einem Jahr Entwicklung auch aufgefallen sind. Ich mache erst die Herausforderungen, dann kommt das Lob. Ähm, ja, es ist immer so eine Austarierung zwischen dem, was das Programm kann und den Wünschen der Lehrenden. Was man denen doch dann immer wieder beibiegen muss, und wo sie dann enttäuscht sind und sagen, das finde ich blödes Programm, dann will ich was ganz anderes. Und dann holt man sich die Wunschliste ab und dann sagt man, ja, stell einen Programmierer ein, gab 100.000 Euro raus und dann kannst du das machen. Ja? Also ich hatte jetzt die Diskussion, äh, da wollte ein Lehrender Geschichte eine Textanalyse. Also der, der wollte, dass der Student eine kurze Antwort, Freitext, eingibt ähm, auf eine Frage und dann sollte das Programm das doch bitte analysieren, ob das die richtige Antwort ist. Ja? Also das geht nicht. Ja, also es ist ne? das ist schon was, wo wir gesagt haben, oh mein Gott. Ich habe ihm dann vorgeschlagen, mit Keywords zu arbeiten. Nein, er wollte diese ja, und dann sind sie im Aushandlungsprozess und müssen ihnen sagen, okay, dann legen sie doch einfach die richtige Lösung dahinter und dann kann der das selbst abgleichen. Aber das ist so eine Debatte in den Gesellschaftswissenschaften, weil wir eine schreibende Wissenschaft sind, die immer, immer, immer, immer wieder kommt. Ja, ich weiß nicht, wie das ja bei Ihnen im Haus ist mit den Gesellschafts- und Sozialwissenschaften. Also es ist wirklich so sowas, wo die immer wieder sagen, E-Learning finde ich cool, aber die sollen da Texte schreiben. Ja, auf der technischen Ebene, was wir uns wünschen würden, wo ich jetzt ganz glücklich bin, Verringerung der Kursladezeiten, wenn sie angeklickt werden. Ich habe jetzt gehört, im neuen, äh, im neuen Update soll das verlängert werden. Es ist so, dass äh, das doch eine ganze Zeit dauert und wir festgestellt, also so zwischen na, 20 bis 30 Sekunden, je nachdem auch, wie stark ausgelastet das Server dann auch ist, klar, aber trotzdem, es dauert, also dieser Button Kurslade dauert schon einen Moment und wir haben dann festgestellt, dass man es dann einfach wegklickt. Und wir sie dann eigentlich schon verloren haben. Gerade für Schüler, für Studieninteressierte, wäre es wichtig, es muss nicht gleich aufgehen, aber das ist ein bisschen fringert. Die Kurssteuerung über die Icons, interessanterweise, ähm, ist die nicht eingänglich. Also wir haben dann tatsächlich ähm, eine Erklärungsseite, eine Bedienungsanleitung einlesen müssen, weil die mit dieser Steuerung, mit diesem Hin- und Wegwischen, überfordert waren. Das haben die nicht Automatisch hingekriegt. Ja, die gehen gleich oben auf, diesen, auf diese Pfeiltasten, da gehen sie hin, aber auf diese Kursübersicht oder springen in einzelnen Kapitel, eben diese Icons, die werden nicht automatisch angesteuert. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir sie da noch mehr hinschubsen. Ja, das Iframe habe ich jetzt witzigerweise falsch geschrieben, aber ist egal. Äh, die Einbindung der Medieninhalte über, I, über das Iframe ist es so, dass da immer noch so ein grauer Rahmen ist. Ich weiß, das kann man skalieren, aber das Skalieren ist echt prickelig, ich weiß nicht, wer von den Lernbar-Anwendern da schon den, den goldenen Weg gefunden hat, dass sich die Größe des Videos wirklich an äh, diesen grauen Rahmen, dieses Feld anpasst. Da ist es momentan leider immer noch so, dass wir da, da das Bild haben, oder da spricht dann jemand und da ist halt noch so ein grauer Rahmen. Das wäre sowas. Insgesamt jetzt auf das rosa betrachtet ähm, müssen wir das noch viel stärker in unser universitäres Beratungssystem einbeziehen. Eine Herausforderung ist, so ein System aufzubauen, das ist das eine, es zu pflegen und aktuell zu halten, ist das andere. Das ist was, was man, wenn man solche Systeme plant, eigentlich nicht unterschätzen sollte. Das Urheberrecht, Stichwort VG-Wort, stellt uns jetzt vor neue Herausforderungen, was die publizierten Texte bei den Beispielaufgaben zum Beispiel betrifft. Da müssen wir jetzt noch Lösungen finden. Wir haben schon Bilder nur noch unsere eigenen drin, die Texte schreiben und die Lehrenden sind nur so selbst geschrieben, aber bei den Beispielaufgaben und überhaupt im E-Learning ist das jetzt gerade so ein echtes Problem. Ähm, was wir uns auch noch wünschen würden, die Kommunikation mit anderen IT-Systemen bzw. mit der Datenbank, wir würden uns gerne einen Kurs-Tracker wünschen, dass wir nachvollziehen können, wo steigt der Nutzer aus. Ja? Ähm, an welcher Stelle, wie lange bleibt er überhaupt in unserem System wie lange werden bestimmte Seiten angeguckt. Ja, also dass man da vielleicht empirische Daten irgendwie auslesen könnte, das fänden wir ganz wundervoll, wenn das ginge. Ja, ähm, was, das sind jetzt alles die Herausforderung. Was läuft? Ganz hervorragend. Ähm, die Lernbar ist als Autorensystem für ähm, Leute, die eben nicht Informatik studiert haben, perfekt um schnell Ergebnisse zu produzieren und einfach zu sagen, hier, ich habe was. Ja? Auch, dass man einfach den Kurs speichert und man sich das dann online angucken, also in der Vorschau angucken kann, ist für unser Klientel, das wir bedienen, nämlich Historiker, Soziologen, Politologen, die alle auch nicht so die Geduld haben, sich so mit Technik einzutriebeln, perfekt. Ja? Die können gleich anfangen, loslegen, die sagen auch, das sieht aus wie eine Powerpoint-Folie, das kenne ich. Die Vorlagen kommen sehr gut an, dass man also äh, ja, mit diesen Modulen arbeiten kann und sagen kann, hier, da kommt ein Bild rein, da kommt ein Text rein. Super. Deswegen ist es jetzt eben auch im E-Learning bei uns im Einsatz. Technisch es ist es ein klar aufgeräumtes Interface. Ja, die Oberfläche, da ist nichts zu viel drin, aber auch nicht zu wenig. Das Zusammenspiel von den Farben und den eigenen Elementen in den Kacheln wird insgesamt als frisch und gelungen einfach wahrgenommen. Sodass man sagt: Ja, das haben die einfach toll programmiert, sieht gut aus. Das Projektmanagement, auch das ist ja sowas, was bei so einem großen Projekt ähm, immer so eine Sache ist. Die Zusammenarbeit mit Studium Digitale war von unserer Seite aus immer sehr, sehr gut. Wir hatten immer sehr klare Kommunikationswege, sehr kurze auch. Ich weiß nicht, wie oft ich den David Weiß immer angerufen habe und gesagt habe, könnten Sie jetzt noch mal schnell einen Kostenvoranschlag schicken, Dass der Kanattag morgen. Der ja, hat das wahrhaftig hingekriegt, mir am Mittwochmorgen eine einen Kostenvoranschlag zu schicken, der ist dann ins Dekanat gegangen. Also, das kann man nicht erwarten, vor allen Dingen, weil wir ja auch eine Konkurrenzuniversität sind, muss man ja einfach mal sagen. Das, also wirklich, das gefällt uns gut, hat uns gut gefallen und da wollen wir einfach jetzt auch mal Danke sagen. Host hohes Time-to-Cost- und Time-to-Market-Bewusstsein. Das hat einfach schnell geklappt. Es war da, es war im Budget, es gab keine Nachforderungen. Es ist einfach, ja, wir sind glücklich. Studium Digitale hat uns auch, als wir angefangen haben, mit den OSAs uns auch da beraten und gesagt, hier, wenn ihr das und das machen wollt, guckt doch mal, das und das geht, das und das geht eher nicht. Und das auch nochmal, es ist ein ausgezeichneter Support bei Fragen und Problemen. Ja, also wenn ich dann anrufe und sage, ich habe hier einen Lernenden, der liegt auf einer Lizenz, ich brauche noch eine Lizenz, irgendwie geht es gerade mit dem Schlüssel nicht, dann wird das geregelt. Und das ist nicht selbstverständlich. Ähm, bei, beim technischen Support. Deswegen sind wir da sehr glücklich. Jo. Das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Bevor ich jetzt zu den Fragen komme, würde ich vielleicht einfach noch mal ganz kurz Ihnen das zeigen. Genau, so ist das jetzt mittlerweile verankert auf unserer Seite. Man kann noch mal eins zurückgehen. Wir haben hier, das ist quasi die Startseite der Universität Kassel. Dann haben wir hier mittlerweile den Reiter eben Studieninteressierte. Das war auch sowas... Wir hätten ja gern gleich die OSAS gehabt. Die Abteilung Studium und Lehre hat gesagt, nein, da muss jetzt erst nochmal ein bisschen Blabla bla allgemeiner Natur hin. Wir haben dann gesagt, okay, wir beugen uns und haben halt hier jetzt dann unsere OSAS liegen. Das Interessante ist, Sie sehen hier, die Geschichte ist fertig. Die Pressestelle hat es nur einfach nicht mehr geschafft, die da quasi zu verankern. Das Interessante ist, ich hatte am Anfang gesagt, CROs hat gesagt, Open Moodle. Und wir haben gesagt, nein, wir bleiben bei der Lernbar. Was ist online mit der Lernbar? Das ist nutzbar und unsere Schülerinnen und Schüler und Studieninteressierte nutzen es. Open Moodle ist leer. Die Fachbereiche sind nicht auf den Zug aufgesprungen in Open Moodle. Aus unterschiedlichen Gründen, das ist fertig. Ja, und da sind wir einfach stolz auf uns und stolz auf Studium Digitale, dass das einfach alles so geklappt hat und wir jetzt wirklich auch ein Produkt haben. Genau, so sieht das dann aus. Man geht dann hier drauf, kann den Kurs dann starten. Genau, jetzt sieht man schon, dass. Genau, das ist jetzt das Problem, der Nutzer interessiert sich dafür und jetzt lädt der Kurs. Und er lädt. Und lädt. Und jetzt überlege ich, ob ich doch in Frankfurt Osteologie studiere. Ja? Das ist also was. Ähm, das wäre Klasse. Deswegen das <lacht> genau, deswegen wäre das Klasse, er lädt immer noch. Ähm, jetzt sind wir drin. Hey, was? Ich um bin leider enttäuscht, diese Performance verbessung ist in 4.2 gewesen. Das war schon, das war vorher noch schlimmer. Das also war vorher noch schlimmer. Okay. Ich habe leider nicht noch was. Aber das ist immer. Das, das ist ein permanentes System. Ja. ja. Okay, er lädt jetzt. noch nicht mal die, das Bild. Okay. Gut, ist die Netzverbindung auch schlecht. Genau. Aber so sieht das Ganze dann aus, wenn die Icons laden oder nicht laden. Das lädt dann die Icons. Das Zeit. Genau. Gehen noch einfach erstmal, Dank.